Hallo und herzlich willkommen bei Heute machen wir die Challenge Ja Ich hoffe die erste Ja ich Ja ich hab sie Ja, wir haben es geschafft. Ich habe die Nerf-Pistole mit meiner Hand gefahren. Wir haben es geschafft.